Und hier bewegt euch jetzt ganz vorsichtig im Kreis Bewegung im Rumpfbereich. Genau. Schön kreisende Beine zu haben. In dem Bereich müssen wir schön warm sein. Der Boxsport in diesem Bereich sehr viel verlangt. Dann nehmen wir unseren Arm dazu. Den rechten Arm kreisen wir. wie Arm ist am kinn. Und Richtung wechseln. Das Ganze nach hinten. Jetzt auf der anderen Seite. Nach vorne. In etwas spezielleres und zwar Ellenbogen auseinander, diagonale Bewegung. Rechtes Bein vorne, linker Ellenbogen vorne. Und gleichzeitig wechseln. Und wenn ihr reingekommen seid, das Ganze etwas zügiger. Dann von der Seite. Genau. Den Blick nach vorne, Kinn ist unten, das ist wichtig für den Ballsport den Jetzt schlagen wir gerade Hände. Auch wieder in der Diagonal. Rechtes Bein, linker Arm und umgekehrt. Und schön wechseln, schlagen. So, die nächste wird sein, wir schlagen Hacken. einfach in dem gleichen Rhythmus bleiben, Los, die Hände kommen jetzt von unten. Und durch sie. Ja. Jetzt kommen wir zu den Kopfhaken mit Rhythmus, Ellenbogen auf der Fausthöhe und wechseln. So, von der Seite, bam, bam, bam, Und dann. im Rhythmus das Ganze schneller. Okay, das in der Position. Das heißt, ihr nehmt links Bein nach vorne, linker Arm nach vorne. Das ist eure Führung. Der Linkshänder denkt sich das Ganze natürlich umgekehrt. Okay. Wichtig jetzt die Schulterbreite Stand. Das hintere Bein ist etwas weiter hinten. Ganz wichtig, nicht in einer Linie stehen. Also so wird richtig Stand, so dass ihr euch bequem und fest auf den Beinen steht. schlagen wir immer. Mit vorderem Arm nach vorne äh, und vorderbein, ja, Richtig vor, zurück. Also so viel wie ich nach vorne gehe, genauso viel nehme ich zurück. Und los geht's. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Körpergewicht versucht ihr natürlich überwiegend in der Mitte zu haben. So werden die einzelnen Beine nicht müde. Sind. So, das sind die letzten 30 Sekunden. Die jetzt angehen. Für die nächste Übung habe ich etwas mehr Zeit, euch das Ganze zu erklären. Das also ist wichtig. Auf die... Ihr seht, wenn ich schlage, ich drehe am Schluss die Faust rein und ab, ab, ab. Und immer ausatmen beim Schlag. Kurz die Beine, Arme lockern. Selber Spiel für die Schlagkante, da ist jetzt ein bisschen mehr dabei. Und zwar schaut her, ich ziehe immer leicht das hintere Bein nach, bei dem Arm nach vorne ziehen und wichtig, die Führung kommt zum Kinn und wieder zurück. Langsam und zurück. Auch hier ist wichtig, nicht in die volle Parallele zu gehen, weil dann habt ihr keinen festen Stand. Okay? Vorbereiten, positionieren. Und Schlag, Fußspitze schaut dann nach vorne beim ausgeführten Schlag und wieder zurück, leicht schräg, ganz wichtig, nicht nach hinten gehen, okay? Und wieder eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei und wächst am, am nicht vergessen, das ist ganz wichtig, hier oben haben wir die Kraft, die wir noch mehr in, die, in den Schlag einbeziehen können. Ruhig auch etwas reinstampfen in den Boden. So hört es auch, dass die Ausführung stimmt. Und zwischendrin auch achten, stehe ich fest genug oder wackelig. ich. Wenn ihr wackeln solltet, ist meistens entweder das hintere Bein zu weit nach vorne vorgezogen Oder ihr seid zu sehr in einer Linie. Also dann hat man auch keinen festen Stand. Ja, der letzten 30, schön durchziehen. Wunderbar, jetzt auch wieder die Arme auslocken, Beine auslocken. Jetzt verbinden wir natürlich die zwei Hände und zwei in kleinen Schultern, seitlich besser gesehen. Fürhand gleich nach vorne, genauso viel hintere Beine nachziehen und dabei den Arm wechseln. 3, 4, also im Slow-Modus 1, 2, 3, 4. Okay, etwas zügiger dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeder würde das mit einem Sprung nach hinten ausreichen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wichtig, ich stehe wieder in der perfekten Auslage, dass ich einen festen Stand habe. Okay? 1, 2, 3. Leitschritte nicht zu viel, drauf achten. 1, 2, und weg. 1, 2, und weg. 1, 2, und weg. Seite nochmal, 1, 2, und weg. 1, 2, und weg. 1, 2, und weg. 1, 2, weg. 1, 2, weg. 1, 2, weg. 1, 2, weg. 1, 2, weg. 1, 2, weg. Mit dem Arm gehe ich zurück. Ja, wenn ich die da hole ich mir den Schwung zum schnell rauskommen aus der Schlagdistanz. Wie das bei uns an eins. Zwei. Ja. Kurz die Arme locker. Die nächste Runde ist: hier Schlag Führungshand. Dann gehen wir leicht auf die Schlaghandseite rüber und dann kommt Schlaghand. Auf vordere Beine schaut man noch nicht genau. Eins, weg, zwei und zurück. Okay? Eins, weg, also richtig. Schlag meiden und drei und raus. Okay? Okay, von vorne, eins, weg, zwei, raus, eins, weg, zwei, raus. Bei zwei natürlich ziehe ich auch ein bisschen mein Bein nach, okay, schaut her, eins, weg, zwei, raus, eins, weg, zwei, raus, eins, Und weg, raus, Und raus. Seite. Ein Knopfdampf. Ein Knopfdampf. Ein Drück, okay. Ein Knopfdampf. Ein Knopfdampf. Ein Ein Ein Und dabei noch 30. Eins, zwei, drei. Eins, weg. Zwei. Drei. Auf vorderen Beinen haben Sie gesehen. Eins, weg. Und mit beiden Beinen. Mit der Hüftdrehung gehe ich rein und raus. Eins weg, zwei. Eins weg, zwei. Eins weg, zwei. Eins weg, zwei. Zwei. Zwei. zwei. Und raus. Okay, Pause. Sehr gut. Wer ein Handtuch hat, darf natürlich sich den Schweiß abputzen. Ich hoffe, ihr seid auch so alle soweit. Okay, nächste. Kombination ist zwar so. eins, zwei, jetzt gehe ich zu der linken Seite und dann kommt der Kopf hinterher. Schaut hier, Führhand, Schlaghand. Wenn ich den Arm reinziehe, zur Seite rüber und von hier den Haken raus, okay? Und los geht's. Eins, zwei, weg, drei und zurück. Eins, zwei, weg, drei, und zurück. Eins, zwei, weg. Drei. Und raus. Wunderbar. Eins, zwei, hoch, zwei. Und weg. Eins, zwei, weg. Drei. Und zurück. Eins, zwei, weg. Drei. Und immer schön sicher in die Distanz rauskommen. Eins, zwei, weg. Drei. Weg, drei und raus. Eins, zwei, weg, Ihr seht, ich atme immer dabei bei jedem Schlag durch die Luft raus. Ganz wichtig, ganz viele machen da den Fehler, dass sie die Luft beim Schlagen anhalten. Das ist fatal, weil dann hat sie maximal die Luft. Für 30 Sekunden vielleicht. Eins, zwei, weg, drei und raus. Eins, zwei, weg, drei und raus. Eins, zwei, weg, drei und raus. Eins, zwei, weg, drei und raus. raus. Perfekt. Eine Runde hätten wir noch. Dann hat sie es geschafft. Dann hat ihr auch hier einen kleinen Einblick, wie das Training so aussehen könnte. Die nächste Runde ist, wir tauchen ab und beim Auftauchen kommt ein Haken nach rechts. Ich stehe nicht in der Parallelen, ich bleibe immer noch in der Boxauslage. Das Bein ist ja weiter vorne. Ich gehe hier rüber und da etwas im hinteren Bereich, von der Seite rüber, Haken rüber, Haken. Okay? Nochmal. Eins, hacken. Hüfte. Zwei. Da. Eins. I. <sighs> Die letzten 30, dann seid ihr von mir erlöst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut auf unser YouTube-Kanal. Da habt ihr ein paar Einheiten mehr drauf in den kommenden Tagen, die ihr komplett mitmachen könnt. Alle sind Richtung eine Stunde aufgebaut. mitmachen und